Willkommen zurück zu Miiiitopia! Wir futtern, bevor wir losgehen. Denn wir haben in der letzten Folge schöne Sachen bekommen. Schleimtele, Stähnchen, Sehr schmilzt langsam im Mund. Mm, Luxus pur. Das kriege ich! Unglaublich lecker! Gib her, gib her, gib her! Spann dich, dann kriege ich auch noch mal was. Ja, ganz okay, findet Maike. Was haben wir noch so? Schleimgelee. Kann der denn mal probieren? Den mochte er. Schön. Müssen sich alle freuen. Gib her, Mann. Gib her. <lacht> Am Freddy, du kriegst jetzt auch mal hier was Cooles. Hochzufrieden ist er. Schön. Gut, jetzt wo wir alle gefressen haben, können wir uns aufmachen auf neue Abenteuer. Let's. Oh, warte, bevor wir es machen. Merke ich gerade. Vielleicht sollen wir die Reihenfolge ändern. Ich wollte mich auch noch mit Freddy ein bisschen weiter anfreunden. Ja, let's go. So, nun können wir zur Truhe. Ich kippe gleich um habe ich lang nicht mehr gehört. Wow! Eine riesige Truhe. Mit einem Kupferzauberstab. Nice. Ja, ist besser als nur ein Besen, ne? Ein Kupferzauberstab. Schön. Passt zu unserem neuen Outfit. Mir ging es schon besser. sich zusammen. Ei, Kobolde, ja, die werden mir noch kein Problem mehr sein, oh, mein, äh, Danny will mir angeben, vom Ebenbild von mir, interessant, komm ich helf mal aus hier, heia, Feuer, schön, Freddy macht den anderen noch down, und er darf aber noch angreifen, oh, nicht auf Freddy, oh, Mike will angeben, alles klar, easy, Easy. Und Danny kriegt dann auch nochmal Level 3, endlich. Schön. Fiese Falle gelernt. Stellt eine Falle vor dir auf, die gegnerische Angriffe aufhält. Oh, okay, hört sich cool an. Zwei Koboldschinken bekommen und weiter geht's. Es wird dunkel. Und wir finden aber dafür ein Gasthaus. Nice. In der Truhe war ein neuer Gegenstand drin für uns und ich und Freddy. Wir erreichen zusammen Level 2 als flüchtige Bekannte und können nun auch angeben. Auf einmal ist das Hintergrund hell, aber jetzt ist es wieder dunkel. <lacht> nice. So, jetzt können wir wieder tauschen, oder? Komm, ich geh mal mit Danny hier. Na, wo ich habe schon ganz viel so. Na, komm, so ist auch noch ganz okay, denke ich. Was? Wieso wollen alle immer eine Banane haben? Das war eine d Ach oh man, nein, ich gebe euch allen keine Bananen mehr Reicht Gibt's nicht So, hier, du kriegst das nochmal Was? Du mochtest das nicht Okay Ja, du kriegst das Mochte sie Mhm Mochtet ja alle schon. Okay. Und hier ist das. Na, da, da. Rumzappeln. Und ich nochmal. Level 2. Nicht Level 2. Das sind keine Level. bin dumm. Egal. Stimmt. Wir haben keine Tickets mehr. Dagegen können wir aber ganz simpel etwas machen. Einfach nochmal zu Niki gehen. Ja, ein bisschen seltsam mit der Steuerung hier, wegen meinem Controller. Egal. Welcher Amiibo nehme ich denn mal? Ich nehme mal den Pac-Man, weil ich bei dem gar nicht weiß, ob der überhaupt ein Outfit hat. Das wäre sehr interessant zu sehen, ob der ein Outfit hat. Amiibo! So, hat denn Pac-Man ein Outfit? Nein. Alles klar. Schön wieder drei Spielscheine. Falls wir es brauchen, so in der letzten Folge hat man hier gesehen: Man kann hier nach links. Das vergessen viele, habe ich so gemerkt. Bei anderen Let's Playern, die das Spiel spielen, und deshalb mache ich das. Aber das Hunger, wir sind fast da. Ich habe ein Loch im Schuh. Nur das Outfit, wenn da jetzt schon was kaputt ist. Genau, wir gehen nach links. Meine Beine. Ja, kenne ich. Wer uns da an? Zwei Wolken. Zwei Kumulus. Bam. Schön, schön, schön, schön, schön. Ich brauche mal neue Fähigkeiten, finde ich. Jetzt reicht langsam. Ich brauche irgendwas, was mehr Leute angreift. Er heilt sich. kann überhaupt angreifen. Gut gemacht, Freddy. Bam. Und jetzt... Er lebt noch. Das lasse ich nicht zu, dass du noch weiterlebst. Ich gebe von Danny an. Feuer! Nicht übel oder was? Das war's wohl. Ein Wolkenwatte erhalten. Kriegt man aber echt spät irgendwie. Ich will jetzt Hühnchennudeln. Kommt schon. Ich muss doch irgendwas geben. Tolles Wetter für ein neues Abenteuer. Ja, das Wetter ist echt spitze. Also, wohin wollen wir als erstes gehen? Nach Hause. Was? Hör mal, wir sind Abenteurer. Ähm, okay. Ich fühle mich spitze. Das finde ich nicht so gut. Was? Okay. Das sind aber sehr viele. Das wird ein schwerer Kampf. Vor Maike angeben. Ich weiß gar nicht, was das angeben bringt, aber bestimmt werden wir das noch herausfinden. Bam, bam, bam. Verträumt. Und sie spielt mit dem Kobold. Er heilt sich wieder. Und ich spiele... Äh, Maike spielt mit dem Kobold. Danny hat die erste schnuraktion Harte Schale. Hm. Nur ein Damage. Erste Aktivaktion. Anfeuern. Du schaffst das, Mike. Ja. Oh, nice. Danke. Danke, Frederik. Das schaffen wir jetzt. Auf den Kuma los. Ja. Bam. Oh, Bam! Die Wolke ist down. Verträumt. Nice. Und nun ist der andere Kobold auch Geschichte. Haben wir haben schon 33 gerettet. Cool. Danny und Co. waren siegreich. So viel dazu. Und ganz viel Essen. Schön, dass ich gerne. Ich bin so schnell wie der Wind. Eine Kiste mit drei Spielscheinen. Nice. Und wir finden ein Gasthaus, wo wir nu wohl nun gelandet sind. Du hast zehn verschiedene Nahrungsmittel erhalten. Cool. Wow, besonders. Eine Medaille hältst du dafür? Freddy und mike sind nun flüchtige Bekannte und können nun auch gegeneinander angeben. Freddy ist bei Danny noch nicht dran. Ja, komm, stecken wir die beiden wieder zusammen. Einfach, weil Danny und Freddy sich hier ein bisschen besser kennenlernen müssen. Ansonsten der Rest passt. Jo. Ach, ich mein, warum wollen die nie irgendwas Cooles haben? Mein Gott. Ich gebe euch keine Bananen. Komm, ihr könnt fuddern. Wolkenwatte! leicht und wattig wie eine Wolke. Eine süße Wolke. Lecker. Und was sagst du dazu? Auch lecker. Aha. Und was sagst du zum Schinken? Uah. Sorry. Was sagst du der Wolkenwatte? Irgendwie war das mir klar, dass er es nicht mehr mögen wird. Naja, jetzt haben alle gefressen. Und jetzt gehen wir bis zum Gambling. Oh, Bienenrüstung. Gib Kriegen wir nicht. Dafür kriegen wir aber Erfahrungs- Eine weitere... Ein weiteres Bonbon. Weil wir ja noch nicht genug von denen haben. Aber jetzt kriegen wir die Bienenrüstung. Ich wollte noch nicht zu früh was sagen, weil ich dachte, der geht noch ganz leicht auf blau. Nice! <lacht> was die ist das für ein Krieger, ne? Oh, das sieht voll cool aus eigentlich. Oh, das sieht voll cool aus, actually. Dann kannst du sie tragen. Schön. Wollen wir nochmal spielen? Nee. Ich denke es reicht. Einmal Schnickschnack, Schnuck geht noch. Komm, Freddy kann einmal Schnickschnack, Schnuck spielen. Let's go. Schnick, schnack, schnuck, schnuck, schnuck. Ah, dann nicht. Dann äh, let's go. Na, ja, man sieht's, alle außer Danny kennen sich jetzt ein bisschen. Das müssen wir ändern. Also Danny und Freddy meine ich. Und jetzt können wir nach links. Was gibt's denn hier? Das müssen wir rausfinden. Ich mag das Outfit von Michael. Ich brauche Futter. Jetzt kurz die Füße hochlegen. Mikey hat was schlecht gelaunt. Hat jemand gerade gepupst? Was? Okay, genau deshalb müssen wir hin. Na toll. Warte, was? Warum? Was? Villager-Felsen! Irgendwie passt das. macht es überhaupt irgendwie damage, feuer gegen den felsen im pokémon würde es kein damage machen, aber hier schon ja die heilen sich wenn man fuhr vorspult, dann geht die kamera so nach oben, das mag ich irgendwie nicht deshalb spule ich eigentlich bei den kämpfen kaum vor Bam. nice, der nächste stur Stur, Stur ist tatsächlich eine sehr gute Fähigkeit, in der, äh, diese, äh, in diesem Spiel. Komm, oh, ich muss bei den Kumulus schwächen, Bam! damit Danny den jetzt zack, wegsweeten kann. Und du gehst auf den Felsen, please. Oder du spielst und kämpfst nicht. Ja. Ah! Danny heilt sich. War eigentlich gar nicht nötig, Danny. Hätte ich auch so heilen können. So, ein bisschen hier Heilung rein. Ein bisschen MP rein für mich. Und ja, let's go. Greifen wir mit Feuer an. Neue Technik. Sprunghieb. Sprunghieb. Schuft. Der Felsen rollt nun nicht mehr. Mike McGuinness. Erster Beistand. Warnen. Vorsicht. Danke dafür. Und denn den die wir angeben, denn das führt jetzt alle weg. Cool. Davon kommt das. Na oh, schönen Dank. Äh, gerne. Noch? Nice, weiterer Bosskampf geschafft. Juhu. Und wir halten beide Level 4. Ich und Maike. Schön, Blitz gelernt. Endlich eine neue Attacke. Trifft einen Gegner mit Blitzen. Wirkt auch auf seine Nachbarn. Ah, guck mal hier, endlich mal eine Attacke, die weitere Gegner angreift. Und Maike kriegt auch ein Level ab. Und die Bonuserfahrung kriegt diesmal Danny. Level 4. Nice. Schön, schön, Felsenschoki-Sternchen, okay. <lacht> Geil, Schokolade aus, aus Felsen. Ich schon immer mehr reinbeißen. Nom. Ja gut, ne? So. Du hast deinen Brief erhalten. Lieber Mike, yippie, ich bin's. <lacht> Hier ein Brief für dich. Sag Bescheid, fall, sag Bescheid, falls du ihn gekriegt hast. Dein 19 Dollar Fortnite. Danke. Und schöne Variable musik belohnt. Aufwachen hier. Bis morgens. Oh, was plaudert ihr denn da? Lass uns Regeln für das Zimmer festlegen. Oh ja, ich bin dabei. Wir sollten das Zimmer immer sauber halten. Absolut. Auch das Gasthaus sollten wir immer sauber halten. Auf jeden Fall. Und den Planeten sollten wir auch sauber halten. Nur wir beide? <lacht> nice. Die Nähe wächst. Level 4, jetzt sind wir Bekannte. Und können uns gegenseitig kümmern. Tröste einen Freund, der getroffen wurde. Wo tut's denn weh? <lacht> nice. Ja komm, wir kennen uns jetzt so gut. Jetzt können wir mal wieder tauschen. Aber na, na, geht nicht, weil die beiden kennen sich noch nicht so gut. Mein Gott. Geht mal so ein Ausflug hier. Bücherei, was weiß ich. Let's go. Wollen wir in der Bücherei etwas lesen? Wir können die neuen Freddy Frights äh, Bücher anschauen. Kein Kommentar, was? Festballfritz hieß es, ich. Ist das Buch gut? Hm, interessant. Dann will ich es auch mal lesen. <lacht> Noch nicht. Kann man sein? <lacht> no. Level 2. Endlich. Schön. Und 3 drei. HP-Bananen drei bekommen. Schön. Oh, eine Clowns-Robot, die sieht richtig cool aus. Oh, gib her, Mann. Die sieht richtig nice aus. sieht es mit Pink besser aus, finde ich. Das passt so zum Rot. Michael will einen <lacht> Bienenstich. Geil, das wäre dein Traum. Hier, hol dir deinen Traum. Den Bienenstich. Passt zu deinem Outfit. Ich hoffe, das macht ordentlich Damage. Oh ja, macht es. Nice. Wer will noch was haben? Du, eine Donutpfanne. Okay. Ich gönne dir mal alle. Aber ganz ehrlich, ich sollte mich nicht so durchcheaten mit den ganzen äh, Tickets, die ich mir bei Niki holen kann. Ich würde das lassen. Freddy hat bisher noch nicht gekocht, warum? Scharfer Dolch. Okay, nimm ihn dir. Oh, stattdessen einen ich mir aus der Singen gekauft. Aber wir kriegen dafür das Wechselgeld. Alles klar. Na dann will ich mich mal ein bisschen mit Danny anfreunden. Genau. Das so ist gut. Ähm. Hat noch ein paar Ausflüge übrig, actually. Ja. Komm. Gehe ich mit Danny zum Strand. Wollen wir an den Strand? Ein wirklich zauberhaftes Outfit. Ah, natürlich. Oh, sieht schön aus. Ups. Ah! Voll erwischt! Könnte <lacht> mir das so sein. Wasserschlacht! <lacht> <lacht> nice. Flüchtige Bekannte, die nun warnen können. Schön. Zum Andenken kriegen wir eine Wolkenwatte. Und ihr beide geht zum Kino. Puh, puh. Lass uns ins Kino gehen. Langsam werde ich nervös. Sicher! Was für einen Film sehen wir uns eigentlich an? Einen Krimi. Mit einem schlauen Detektiv, der die kniffligsten Fälle löst. Guck uns Detektiv Con, Con, Con an. Cool. Nice. Schon Anime gucken im Kino. Ich mach alles Sinn. Wie meinst du das? Maike. Du warst die Täterin! Was? Ich? <lacht> Hä? Okay. Dann war Maike wohl die Täterin. Zwei mp Wir haben so viele von denen. Mein Gott! Na komm. Äh, einmal Spieler halt kurz vorbeischneiden. Was gibt's denn jetzt diesmal? Nichts, was mich interessiert. Alright, haben wir genug Geld? Nein, wir können einmal kurz Schnickschnack schnuck machen gehen. Komm, Danny, ich weiß, du kannst das. Stein! Nein, so schnell gebe ich nicht auf. Nochmal! Schnuck! Nochmal! Schnuck! Nochmal! Schnuck! Yeah! Gewonnen! Ja, ist gewonnen. Ja, ein Preis, nicht versprochen. Mm. Mm. Okay. Scheiße. Nein! Nein, mein ganzes Geld! Ah, Nochmal! Nochmal! Und diesmal nehme ich die 500er mit gib Gewehr! Gib yes! Ich hab' glaube ich angelogen. Ich hab' gedacht, ich verliere. Ich mach' noch mal auf die 1000. Los! Ja! <lacht> Diesmal drückst du mich nicht aus. Haha! <lacht> Nein! Nein! Nein! Gib mir die 1000! Ich fliehe! Nice, 1000 Kohle. Yeah. schon gefuttert? Ich glaube nicht, oder? Nope. Felsenschucki sternchen hart wie Felsgestein. Damit trainierst du dann den Kiefer. Okay. Schmeckt in mir. Schön. Die Wolkenwarte können die anderen beiden noch essen. mal schmeckt's. Und dem Danny ebenso. Aber Freddy, für dich habe ich leider nichts. Aber komm, let's go. Auf ein neues Abenteuer. Die Zeit hätten wir noch. Ein Mitglied deines Teams erreichte mit einem Besinnungslevel von Level 4 mit einem Mitstreiter. Cool. Aber ja, mit Level 4 ist man dann Bekannte. Schön. Jetzt wird nur noch ein einziges Gesicht. Und das ist das von der Grinse-Omi. Ich werde die KS erstmal die nächsten Male ignorieren, wahrscheinlich. Weil ich will mich nicht zu OP machen. Dass ich so viel Geld habe. Weil ich die ganze Amibus scannen kann. Weil ich habe noch einige die ich scannen kann, vor allem nach jedem pa Tag kann man dir wahrscheinlich neu einscannen, vermute ich mal. Bestimmt weiß ich nicht, aber ich vermute es einfach mal. So, aber du kriegst dein Gesicht zurück. Entschuldige ich ihm auch irgendwie. obwohl jetzt gemein. Egal, nimm einfach. Das hier. Gut, das war alles. Da ist es ja wieder mein Gesicht. Das hätte auch ganz angehen können. <lacht> Gar nicht mal so hübsch, wie du das gebogen kannst. Eine Kleinigkeit hast du dir wohl verdient. Kleinigkeit. Ja. Reden wir noch mit dem kleinen Kind nochmal. Da wollte, dass ja wir mit ihm reden gibt mir ein gesicht! Fortnite, Fortnite! Komm mal, HD ist cool! Ja, dass der den cool findet, das kann ich verstehen. Da macht er jetzt irgendwie Fortnite oder so. Ja, komm. So, jetzt geht's hier weiter in eine Höhle.